Hallo, ich möchte heute über eine sensationelle Entwicklung im Reisanbau berichten, mit der man etwa 20 Prozent der gesamten Süßwasserverbräuche weltweit einsparen kann. Das klingt unglaubwürdig, aber hören Sie selbst, es ist wirklich ein tolles System und entwickelt worden von Dr. Tafsif Shah bei mir am Institut als Forschungsarbeit, äh, Doktorarbeit und Tafsif ist aus Kaschmir, einem äh, Reisanbaugebiet, wo die Regierung geraten hat, doch keinen Reis mehr anzubauen, weil es zu wenig Wasser hat, was dort eine Katastrophe gewesen wäre. Und wir haben also dann vor ein paar Jahren gesagt: Nee, da müssen wir was tun. Und ähm, die Geschichte dafür erzähle ich jetzt. Ja, wir haben ähm, eine schöne Entwicklung äh, im Reisanbau äh, seit 40 Jahren. Und zwar geht das in Richtung von äh, Trockenreisanbau. Äh, Reis ist eigentlich keine Wasserpflanze, die ist gar nicht so gerne unter Wasser. Äh, man baut es aber unter Wasser an, um halt den Unterwuchs zu stoppen. Und ähm, das hat sich halt dann so eingebürgert und äh, überall in der Welt wird zum allergrößten Teil immer noch ähm, Nassreis angebaut. Mit verheerenden Wirkungen, selbst Java, die indonesische Insel, mit über zwei Meter Regen im Jahr, hat inzwischen mit Trockenheit zu kämpfen, durch den ganzen Reisanbau zum großen Teil. Und diese Art von Anbau macht eigentlich nicht sehr viel Sinn. Und vor etwa 40 Jahren hat es aus Madagaskar es eine Entwicklung gegeben, das nennt sich SRI also SRI, System of Rice Certification. Das System hat sich dann im Laufe der Zeit verbreitet, hauptsächlich unter Kleinbauern und spart schon mal sehr viel Wasser. Und das ist von Cornell University seit 40 Jahren halt propagiert worden mit sehr viel Engagement. Und wir haben jetzt aufgrund der Entwicklung, die wir gemacht haben, Glückwünsche aus Cornell gekriegt, dass das jetzt da dieses SRI-System zu 3.0 macht und zum neuen Level bringt. Und da waren wir sehr begeistert. Auch andere Fachleute aus dem Bereich haben uns gratuliert und da bin ich sehr froh drüber und ich möchte das jetzt mal so ein bisschen im Detail berichten. Mein Name ist Ralf Otterpol, ich leite das Institut für Abwasserwirtschaft und Gewässerschutz an der TU Hamburg, wo diese Entwicklung gelaufen ist in meiner Arbeitsgruppe Ländliche Entwicklung. So, Die Landwirtschaft verbraucht etwa 80 Prozent alles, allen Frischwassers. Reisanbau hat den Anteil von über 50 Prozent davon, also 40 Prozent des Weltwasserverbrauchs geht aufs Konto von Reis. Bei Agrochemikalien haben wir verschmutzte Böden, auch Böden, die irgendwann nicht mehr produktiv sind, belastetes Wasser und Lebensmittel, einen hohen Energiebedarf für Dünger und hohe Kosten. Und das ist etwas, was dann halt durch die Verschlechterung des Bodens auch den gesamten Wasserkreislauf und das Klima bedroht. Und hier mal Bilder von dem Nassreisanbau beim Umpflanzen. Und dann haben wir in immer mehr Regionen jetzt das Problem, dass dann der Reis halt da austrocknet, weil die weil kein Regen mehr fällt und äh, dieser Reis stirbt oft auch ab. Die gesamte Ernte kann ausfallen und das ist ähm, existenzbedrohend für die Kleinbauern. Wenn wir jetzt nach Agroökologie gucken, das, da geht es um Aufbau von widerstandsfähigen, effizienten und nachhaltigen Lebensmittelsystemen und äh, das ist hier ein agroökologiesystem äh, und äh, das ist halt ein System, wo diese ganzen äh, Faktoren äh, zusammenspielen. Äh, wir gucken nach der Luftqualität, lokaler Zugang zu frischen Lebensmitteln, Wasserqualität und Naturschutz, äh, Land und ländliches Leben äh, und dann aber auch Bodengesundheit und äh, Bio Diversität. Das ist also die Einbindung von der Wissenschaft her gesehen. Und wenn wir jetzt uns mal angucken, hier wie Reis normalerweise angebaut wird, dann sehen wir hier mal im Gegensatz zu dem Nassanbau hier links auf der rechten Seite diesen SRI-Anbau SRI. -Anbau, wo die Pflanzen halt äh, sehr viel mehr Abstand haben und äh, sich dann viel besser entwickeln können und äh, letztlich dann auch mehr Ertrag haben. Wichtig ist bei dem System, es muss immer etwas Kompost an jede Pflanze gebracht werden, äh, statt Mineraldüngung. Und dann wird halt bewässert nach Bedarf, aber es steht nicht, das Feld die ganze Zeit unter Wasser, also die Verdunstung sinkt sehr, sehr dramatisch ab. Wir haben auch kein Malaria-Problem mehr. Reisfelder verbreiten Villatiose. Das ist eine Krankheit, die die Menschen krank macht. Also Menschen im Reisanbau haben sehr, sehr oft äh, verheerende äh, Gesundheitsfolgen zu tragen, nehmen oft routinemäßig äh, Mittel ein, die diese Augenzerstörung äh, vermeiden soll. Und äh, das ist halt jetzt mit dem SRI-System ähm, sind diese Probleme halt äh, schon mal gelöst, aber es gibt halt mehr Unterwuchs und das ist ein Riesenproblem. Man kann sich vorstellen, hier drunter ist natürlich in der Fläche viel mehr Platz und dann gibt es mehr Unterwuchs. Ja, das verbreitete und bewährte Verfahren von SRI ist eine agrarökologische Methode des Reisanbaus, aber in Monokultur. Wir stärken jetzt die Agroökologie und bauen auf dem SRI Trockenreisanbau auf, den etliche Millionen Kleinbauern in verschiedenen Teilen der Welt machen. In Kaschmir war das unbekannt. Ich hatte das in Indonesien vor 20 Jahren kennengelernt von einem der ursprünglichen Entwickler und war damals schon begeistert und habe dann da halt 20 Jahre später gesehen, aha, für Kaschmir, da können wir darauf aufbauen und ähm, haben jetzt das System ähm, weiterentwickeln können. Ja, der Hauptnachteil an SRI ist erhöhter Aufwand fürs Jäten und ähm, dieser Aufwand wurde mit dem Feldversuch in Kaschmir durch, was wir jetzt i nennen, Intelligent Rice oder Intercropping Rice, mit Bohnen um 70% vermindert. Also das ist überhaupt kein großes Problem mehr. Also das größte Problem ist gelöst und zum anderen ist Bohne Leguminos, deshalb ausgesucht worden und kann dann auch noch Stickstoff liefern. Ähm, ja, hier mal ein paar Bilder davon, wie so Felder vorbereitet werden, äh, das äh, Einpflanzen in diesen weiteren Abständen und so sieht das dann aus, wenn sich das entwickelt hat. Und das ist hier, das sind Bilder aus Kashmir, aus, aus unserem Projekt. Ja, dann kann man halt sagen, dass hier in diesem, ja immer Viereck aus Pflanzen dann dieser ganze Unterwuchs kommt. Und das ist halt ein Problem, weil man dann dauernd jäten muss. Und jetzt haben wir aber eine höhere Artenvielfalt, wenn wir eine andere Frucht mit anbauen. Und äh, diese kann zugleich den Unterwuchs da äh, verringern. Und dann kommen wir zu intelligenten Mischkulturen. Und das ist halt die Idee, dass wir halt äh, die Reispflanzen weiter auseinandersetzen, wie, wie im SRI-System und dann dazwischen. Jeweils eine Bohne und da ist das Timing relativ wichtig und jede Bohne kann halt dann um sich herum Stickstoff liefern und das ist halt eine Sache, wo dann halt hier auch eine starke Bodendeckung entsteht durch die Bohnenpflanze, die ist relativ dominant, also auch das Wurzelwerk. Und dann ist äh, der Unterwuchs so wenig, dass das kein großes Problem mehr macht. Und da haben wir halt hier äh, mal ein Bild, wo die Bohne hier mit äh, wächst. Und das ist halt äh, so unser Ansatz hier. Und äh, hier kann man schon sehen, dass die Pflanzen sich beide gut entwickeln. Die Blattfarbe ist immer ein wichtiger Indikator, ob es den Pflanzen gut geht, ob die Spurenelemente alle da sind. Äh, Stickstoffbindung funktioniert nur, wenn Molybden auch im Boden ist. Und ähm, so sieht das dann aus, wenn ähm, der, die, die Bohne dann äh, auch wächst, Buschbohne. Und äh, wenn man das Timing richtig hinkriegt, kann man auch die Bohnen ernten. Das ist allerdings ein bisschen äh, knifflig, das äh, passend zu machen. jetzt ähm, die Stickstofffixierung. Das ist halt hier die ähm, biologische Fixierung. Also statt Stickstofffabrik, die sehr viel Energie verbraucht, macht die Natur das selber. Und das ist halt etwas, wo wir diese Knöllchenbakterien haben, die man hier so weiß sieht. Und die können halt ähm, Stickstoff binden. Und äh, das ist halt, halt diese ja, Wechselwirkung, also dass diese Weißen hier links sind, hier diese Knöllchen und äh, das ist eine bakterielle Fixierung äh, des Stickstoffs. Ähm, das Enzym Nitrogenase wird dabei verwendet und das braucht halt zwingend äh, Molybdenen. Ja, wie SRI äh, funktioniert, ich zeige das jetzt hier mal im Schnitt äh, beziehungsweise ich, ich zeige als erstes einmal den äh, Reisanbau mit Überflutung, dort wird sehr dicht ähm, gepflanzt und die Wurzeln können sich kaum entwickeln, weil die halt ruckzuck auf die Nachbarpflanze äh, stoßen, äh, sehr viel Wasser verdunstet hier. Malaria und Bilatiose und, und was weiß ich auch alles da an Nachteilen da ist. Der Vorteil, wie gesagt, bei der Überflutung ist halt die ähm, Unterdrückung des Unterwuchses und das ist gerade natürlich in warmen Ländern noch ein sehr großes Problem, weil die ähm, ja durch, durch viel Sonneneinstrahlung hat man eine unglaubliche Wüchsigkeit und ähm, jetzt das SRI-System hat halt kein Wasser mehr da stehen. Die Pflanzen werden weiter auseinandergesetzt, können sich dadurch richtig kräftig entwickeln und äh, haben halt Wurzeln, die dann richtig tief auch in den Boden gehen. Und äh, das ist halt ein System, was äh, auch äh, sehr viel mehr Frucht bringt, weil halt hier sehr viel mehr Ähren entstehen und die Pflanzen sich nicht so massiv gegenseitig behindern. Das ist ein super Erfolg. Ich glaube zwei bis drei Weltrekorde durch SRI. Also es kann mehr produzieren als Nassreisanbau und wir haben das jetzt mit dem I-Rice, mit dem Intercropping noch getoppt. Da ist halt jetzt hier, ich mal es hier einfach mal mit rein, wird hier eine Bohne gesät zum passenden Zeitpunkt. Dann hat man hier die Bohne am Wachsen und die hat halt dann Wurzeln, die dann hier ähm, auch äh, Stickstoff liefern an die Pflanze und so hat man dann ein sehr ähm, ja, gut funktionierendes System. Man muss es aber auch richtig machen, aber man kann die ganzen SRI Betriebe relativ einfach umstellen, weil die schon äh, fast alles richtig machen und man das dann einfach noch verbessern kann und dann gibt es noch mehr Ertrag, eine höhere Ausfallsicherheit, Stickstofflieferung. Wie gesagt, der Kompost muss immer da dran. Das ist für die Bauern oft erstmal das Problem, wenn die umstellen, weil man keinen Mineraldünger mehr verwendet. Mineraldünger ist sehr schädlich fürs Bodenleben, wäscht aus ins Grundwasser die Nitratproblematik und ist für die Bauern sehr, sehr teuer auch. Und es verbraucht halt sehr viel Energie, was wir ja auch nicht wollen. Ja, hier nochmal ein, ein Bild. Wir ordnen das so an, dass halt die Bohne hier mit ihrem Stickstoff immer so einen Radius hat und möglichst da die umliegenden Pflanzen dann erreicht. Und hier ist halt das Bohneneinsäen. Hier sieht man halt die Phase. Das ist so, da sind die Pflanzen. Also bei SRI werden die früher verpflanzt als bei Nassreisanbau. Und dann muss man den richtigen Moment erwischen, um die Bohnen zu säen dazwischen. Und Tafsif hat jetzt, ist auf die Idee gekommen, einerseits dadurch, dass er von mir über SRI gelernt hat. Und dann hat er gesehen, ah, in Kaschmir, der hatte das immer mal beobachtet, wird eigentlich schon seit langer Zeit immer auch ähm, Bohne an Mais gesetzt. Auch in Südamerika gibt es solche Systeme, wo dann noch Kürbis zum Teil dazu kommt. Und das ist ein sehr erfolgreiches System und so hatte er die geniale Idee, das jetzt auch im Reisanbau zu machen, wo vorher natürlich niemand dran gedacht hat, jetzt in Kaschmir, weil die da den Nassreisanbau hatten und die Bohne da keine Chance hätte. Und das ist jetzt eine super Sache, weil das ist relativ einfach anzuwenden. Jetzt hier die Messungen, die gemacht wurden. Also wir haben jede Menge Parameter gemacht, gemessen. Chlorophyllgehalt, Nährstoffaufnahme, organische Substanz im Boden, weil wir wollen den Boden auch verbessern. Anzahl der Blätter, Pflanzenhöhe und Anzahl der Rispen, Länge der Rispen, Ehrenzahl, Korn pro Rispe, Korngewicht, gefüllte Körner, Reiskornausbeute, Biomasse insgesamt. Das Stroh ist auch wichtig, weil das nämlich ein Futter ist. und dann in diesem System halt eine dritte ähm, ja, Einnahmequelle ist also der Reis, das Reisstroh ist gutes Tierfutter und wird äh, auch ordentlich bezahlt ja und äh, ökonomisch hat sich gezeigt wunderbar es läuft sehr gut die Bauern verdienen deutlich mehr vorher oft halt äh, an der Grenze überhaupt was zu verdienen und jetzt plötzlich ein ordentliches Einkommen Kinder können zur Schule gehen, die Familie ist gesichert und das ist ein Unterschied von Hunger und Wohlstand für viele, viele Kleinbauern. Also insofern hoffen wir, dass sich das weiter verbreitet. Da wünschen wir uns auch Unterstützung. Ich werde hier drunter noch reinsetzen, einmal eine Crowdfunding-Aktion, wo man mit Geld beitragen kann. Wir suchen aber auch Leute, die über Masterarbeiten, vielleicht auch Promotionen, mit beitragen, das weiterzuentwickeln und auch äh, Ausbildungsmaterialien entwickeln, weil nur wenn dieses System bekannt wird, kann es halt die 20% Wasser weltweit einsparen. Äh, und das denke ich, dass das machbar ist, weil das sollte eigentlich viele begeistern. Ähm, ja, hier äh, ein, ein Blick auf die Versuchsfelder in Kaschmir, also es gab Bauern, die dann da mitgemacht haben und die auch zum Glück alle gute Erfahrungen gemacht haben. Es gab keine Ausfälle und ähm, ja hier die Bohne rein, das kommt halt hier dazwischen. Ne? Hier sieht man halt die jeweils die, diese Vierecke aus den Pflanzen und dazwischen kommt dann halt hier äh, die Bohne. Ja, die Ergebnisse aus dem Gewächshaus, wir haben halt an einer... TU Hamburg Reis angebaut, allerdings im Gewächshaus in, unserem, äh, Versuchs, in unserer Versuchshalle, aber auch da kann man tatsächlich ähm, Reis anbauen. Und ähm, ja, da gab es halt ähm, ordentliche ähm, Wassereinsparungen und äh, das ist halt, was sich in den Feldversuchen dann auch äh, bestätigt hat. Ja, die Nährstoffaufnahme ist ein wichtiger Parameter und da haben wir gesehen, dass die Stickstoffaufnahme deutlich gestiegen ist, also es ist mehr gewachsen und der Stickstoff wurde ja zur Verfügung gestellt durch die Bohne, man könnte auch Erbse nehmen, die ist aber in Kaschmir nicht wirklich im Nahrungsprogramm. Da muss man natürlich immer was nehmen, wo auch ein lokaler Absatz ist, was bekannt ist. Phosphoraufnahme auch sehr viel höher und das deutet halt alles äh, darauf an, äh, darauf hin, dass das halt äh, besser funktioniert. Äh, die Kaliumaufnahme ist etwa gleich. Ähm, Chlorophyllgehalt also auch deutlich besser. Und äh, ich will auf die Versuche gar nicht so im Detail eingehen. Das ist mehr dann was für die... Spezialisten und wir haben halt auch noch äh, Fachveröffentlichungen, die Dissertation von äh, Tafsiv als Buch und so weiter. Also die Leute, die sich da mehr interessieren, äh, können da mehr erfahren. Wir machen auch entsprechend noch wissenschaftliche Publikationen, die aber leider die äh, Kleinbauern üblicherweise nicht erreichen. Und ähm, der Chlorophyllgehalt ist äh, mit einer Hö Erhöhung der Biomasseproduktion des Ertrages verbunden. Stickstoff ist ein wesentlicher Bestandteil des Chlorophylls, da, da, daher äh, wird ein höherer Gehalt an Stickstoff erwartet. So, hier sind ähm, ein paar Bilder aus unserem Gewächshaus, ähm, das hat als halt erstmal gezeigt, es geht. Und dann ging es halt ins Freiland und die Pflanzenwachstumseigenschaften und dazwischen an Frucht, Fruchtanbauen waren im Labor deutlich besser. Die Erprobung der Innovation im Feldversuch von in Kaschmir ähm, war dann der nächste Schritt und so wurde das hier gemacht. Ähm, Tafsif Shah kommt selber aus der Region ähm, im Umfeld von ähm, Familienbetrieben, äh, die Reisanbau zum großen Teil machen. Insofern hatte er guten Zugang dort. Er hat auch eine NGO schon seit längerer Zeit Dort mit betrieben, also ein Verein, der sich halt um besseren Anbau kümmert. Insofern war das gut vorbereitet und so geht es da jetzt auch weiter. Und um diesen Verein zu stützen, dass noch mehr Bauern das machen können, erstmal Kompost kaufen, hat Tafsif jetzt diese Crowdfunding-Aktion gestartet. Und ähm, ja, hier sind so ein bisschen die äh, ja, Zeitabläufe. Bohnen nach dem ersten Jäten, also man jätet noch einmal richtig durch, weil wenn die Bohne noch nicht da ist, wächst natürlich der Unterwuchs. Und die Zwischenfrucht kann entweder als Zweitfrucht geerntet werden oder in den Boden gemulcht werden. Die Blätter können sowieso dann zum Mulchen genutzt werden, weil wir brauchen in solchen organischen Systemen, in Biosystemen auf jeden Fall viel organisches Material. Ja, hier ist dann die Bohne, die hier aufläuft und dann ähm, hinterher, wenn das schon weiter ist, sieht man die Bohne da, wie sie schön dazwischen wächst, aber auch kein großer sonstiger Unterwuchs mehr herkommt. Das System hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und hier die Ergebnisse der Feldversuche vom Pflanzenwachstum. Also wir haben äh, das... Was wir heute IRISE nennen, haben wir erst 3B genannt. Also 3B wäre halt hier immer jeweils dieses hier. Und ähm, das ist halt ähm, das, was hier an Ergebnissen rauskommt. Ähm, also maximale Höhe bei IRISE äh, deutlich besser. Und äh, wir haben auch äh, die Zahl der. Äh, Bodenbearbeitungsschritte äh, hier drin und die durchschnittliche Rispenlänge, was auch ein wesentlicher Parameter für den Ertrag ist. Und man kann tatsächlich sehen, dass der, ähm, ja, der, der äh, übliche Trockenreisanbau überhaupt nicht optimal ist, aber dafür doppelt so viel Wasser verschleudert im Schnitt. Ja und hier halt ähm, einmal der äh, normale SRI-Rise und hier der äh, i und da kann man schon sagen, dass das sehr viel Sinn macht und hier eine Ähre in SRI normal und jetzt hier im System von äh, 3B uh, i -Rise. Also von daher ein riesen, riesen Erfolg und das bei geringerem Wasserverbrauch äh, unter Einsparung von Agrochemikalien äh, unter Bodenaufbau, ähm, ja, Verringerung der Ausgaben und so weiter. Ja, äh, Die Ergebnisse hier nochmal, ähm, verschiedenen ähm, Parameter äh, und ähm, ich beschränke mich mal hier jetzt einfach auf den Ertrag äh, pro Hektar Tonnen pro Hektar. Also hier haben wir 4,2 ähm, im Verhältnis zu dem normalen äh, überfluteten Reis. Und äh, ja, das zeigt sich halt auch in den anderen Messergebnissen. Sehr, sehr viel gemessen worden. Das ist alles sehr teuer und aufwendig. Aber das muss man natürlich bei der Praxisanwendung dann nicht mehr jedes Mal machen. Übrigens ein interessanter Punkt. Äh, bei SRI-Reis gibt es ein Qualitätskriterium. Die meisten Kleinbauern können sich nicht erlauben, Biozertifikat zu erwerben und es wird gesagt, SRI darf man sich nennen, wenn man mindestens 100 Regenwürmer pro Quadratmeter hat, was also ein Indikator für Boden ist, der ähm, ja, nicht äh, mit ähm, Bioziden belastet wird und auch nicht mit äh, Mineraldünger malträtiert wird. Ja, hier das Ganze nochmal bildlich dargestellt, also deutlicher Mehrertrag. Und das ist halt tatsächlich, das sind Messungen aus dem Feld. Das heißt nicht, dass das jetzt immer so sein muss. Es ist immer eine Variationsbreite und wir sind hier natürlich noch am Anfang. Die Arbeiten werden weitergehen. Wir werden das auch forschungsmäßig weiter begleiten. Und äh, wir wollen aber, dass immer mehr Bauern das machen, damit wir das auch statistisch besser erfassen können bei ähm, immer mehr Betrieben, die dann mitmachen. Ja, äh, Unkraut, ähm, die ähm, Dichte von äh, Unterwuchs oder Unkraut, ähm, das ist hier bei SRI, das Riesenproblem. Also hier haben wir tatsächlich ein, ein, ein Thema und bei ähm, IRISE sieht das so aus, dass der Unkrautdruck massiv abgenommen hat und auch hauptsächlich in der ersten Phase auftritt, wo man eh noch einmal bearbeitet und dann die Bohne macht. Das ist also ein Arbeitsdurchgang. Und ähm, so sieht das halt aus ähm, mit den anderen Parametern. Da die Bilder dazu. Und ähm, hier ist halt tatsächlich dann äh, ein wunderbares System entstanden. Ähm, drastischer Rückgang unter Unkrautbefalls, besseres Pflanzenwachstum, Vermeidung des Einsatzes von Pestiziden ohne den damit sonst verbundenen hohen Arbeitseinsatz und natürlich noch die Stickstofflieferung. Ja. Hier noch ein paar Bilder, spricht, glaube ich, für sich. Und hier dann auch die Gegenüberstellung von SRI links und 3B rechts. Also es gibt tatsächlich Pflanzen, die massiv wachsen und auch die Frucht überwuchern können. Und hier sieht man, dass da nicht so viel passiert, weil wir haben hier Beschattung und so weiter Also und die, die Wurzel. Konkurrenz. Also die Bohne ist sehr dominant und da kann nicht so viel anderes unterwachsen. Und die Wurzeln hier bei dem SRI gehen halt ähm, sehr, sehr viel tiefer in den Boden. Ich habe jetzt hier kein Bild, sollte ich mal noch einbauen. Es gibt also auch Bilder von Wurzeln, die muss man richtig ausgraben, so tief sind die. Und da werden natürlich dann auch äh, wichtige Purenelemente hochgebracht und äh, landen dann halt auch in der Frucht, sodass das halt auch für den Menschen gesünder ist, für die Umwelt gesünder, für den Menschen gesünder. Ja, Unkrautbekämpfung ohne Pestizide, eine zweite Kultur als positiver Nebeneffekt. Ja, Foto, Zwischenfruchtanbau äh, und insgesamt propagieren wir eine Abkehr von unnatürlichen Monokulturen, Einstieg in Zwischenfruchtanbau, Mehr Agroökologie und Gewässerschutz. Und wir als Gewässerfachleute ähm, sind natürlich jetzt richtig hier dran, äh, weil solche Entwicklungen äh, kommen eher nicht aus dem Feld von ähm, Agrarforschung. Ähm, insofern äh, sind wir hier als Wasserwirtschaftler diejenigen, die jetzt Umwelt, Gewässer und den Menschen, den Kleinbauern vertreten. Ja, die ökonomischen äh, Ergebnisse sind dramatisch. Äh, ich will jetzt mal nur das Endergebnis hier zeigen, ähm, also die äh, Gesamtkosten hier bei den verschiedenen Systemen und äh, die Kosten waren hier höher, hauptsächlich jetzt erstmal wegen Kompostkauf. Kompost kann natürlich dann hinterher auch lokal Produziert werden. Man muss allerdings bedenken, Kompost braucht auch Fläche, muss auch irgendwo herkommen, der fällt normalerweise nicht vom Himmel und Tierhaltung dazu ist auf jeden Fall sinnvoll, wie gesagt, das Reisstroh wird gerne von Tieren gegessen, dann kann man den Dung der Tiere wiederum nutzen und trotz dieser hohen Ausgaben von Kompost, die wir jetzt erstmal vom Institut aus ähm, gedeckt haben, um den Menschen den Einstieg zu erleichtern, äh, trotzdem eine sensationelle Erhöhung äh, der Einnahmen um fast 60 Prozent. Ohne den Kompost wäre das noch äh, deutlich mehr gewesen und ähm, das zeigt natürlich schon, dass sich das äh, absolut lohnt und deshalb denken wir, das wird sich verbreiten, aber dafür müssen Leute erstmal davon erfahren. Deshalb dieses Video und die anderen in Englisch, weitere Sprachen werden folgen. Bitte schick, schicken Sie, schickt das an Leute, die halt äh, sich dafür interessieren können und äh, die wirklich was für die Menschen tun wollen und äh, einfach den Weltwasserverbrauch mit drastisch senken wollen und was echt gegen den Klimawandel tun, nicht nur die Dinge, wo Milliardenmärkte entstehen, sondern das, was den Menschen direkt dient und das Klima lokal Dramatisch verbessern kann. Ja, rund 60 Prozent Steigerung, noch mehr Potenzial, Weg zu gesünderen und resilienteren Nahrungsmittelsystemen. Ein Weg aus Armut und Hunger. Eine Idee, die verbreitet werden muss und das ist der Aufruf. Und damit komme ich hier zum Ende und danke für das Mitdenken, es braucht Leute, die von diesen Dingen wissen, die das helfen zu verbreiten. Wir stellen gerne Folien zur Verfügung. Wer Vortragsveranstaltungen organisieren möchte für Gruppen, die sich um Zusammenarbeit mit anderen Teilen der Welt kümmern, fragen Sie uns. Da kann der Dr. Schaar, der auch recht gut Deutsch spricht, gerne auch vorbeikommen oder ich selber kombiniert sich sehr schön mit meinen äh, Vorträgen zu regenerativer Landwirtschaft. Ähm, und das ist etwas, ähm, ja, wo wir eigentlich jetzt äh, sehr optimistisch sind, dass das gut weitergeht. Äh, dazu würde auch gehören, dieses äh, Video einfach mal rumzuschicken, dass die Leute halt ähm, von diesen Dingen erfahren. Ähm, ja, weitere Materialien. Äh, kostenloses äh, Buch hier bei uns im Institut. Und ähm, dann ähm, gibt es noch weitere Materialien. Interaktiver Online-Vortrag gibt es im Revival-Projekt. Revival hat ganz ganz viele Themen über ländliche Entwicklung, äh, über besseren Umgang mit Abwasser, mit Toiletten, mit, mit Trinkwasser. Ressourcen äh, und äh, das ist halt etwas, wo man das interaktiv lernen kann. Äh, für SAI äh, bei Cornell University, wie gesagt, die haben uns ähm, absolut gratuliert jetzt für das, was uns jetzt hier gelungen ist. Es sieht im Nachhinein so einfach aus, aber es muss halt einfach erstmal jemand drauf kommen. Ich bin auch nicht drauf gekommen. Ich habe immerhin äh, aus Indonesien meine Erfahrungen dann mitbringen dürfen und 20 Jahre später an der richtigen Stelle halt die richtige Person damit äh, inspirieren dürfen. bin ich sehr froh drüber. Äh, Agroökologie gibt es hier auch äh, Bücher und damit möchte ich schließen und danke sehr für das Interesse.